Hallo und willkommen zu meinem Jahresrückblick auf das Jahr 2019. Ja, 2019 war ein Jahr, was ich gerne nicht gehabt hätte, wenn ich ehrlich bin. Es hatte seine guten Dinge, aber es war, ich würde sagen, überwiegend eher negativ, um jetzt mal so einen sehr abrupten Einstieg zu machen. Ähm, aber ich fange erstmal bei meinem YouTube-Kanal an und allem drumherum dazu. Ähm, ich habe dieses Jahr relativ wenig Projekte gemacht. Also Let's Plays. Das habe ich mir aber auch schon fast gedacht. Es ist relativ wenig geworden, aber ich hatte dafür deutlich mehr Spaß bei den Projekten. Ähm, es lief noch Captain Toad Treasure Tracker zu Ende am Anfang des Jahres, wie ich sehe. Ähm, das war glaube ich aber schon, ich, glaub ich, schon Ende letzten Jahres, also habe ich schon im Jahr 2018 zu Ende aufgenommen. Wurde dann glaube ich halt erst ähm, 2019 komplett veröffentlicht und ähm, Ich hatte die F1 Corp mit Lucky, die ging zu Ende, die war auch sehr, sehr spaßig, da hatte ich sehr, sehr viel Spaß dran. Ähm, Zelda Windwake HD ist tatsächlich auch beendet worden, aber das war auch ein Projekt aus 2018, was ich 2018 komplett aufgenommen habe. Und naja, ich habe mein Video vom letzten Jahr angeschaut, meinen letzten Jahresrückblick und naja, das mit den zeitnahen Videos ähm, bringen hat nicht ganz funktioniert, bin ich ehrlich. Hat nicht ganz funktioniert, das ist ein bisschen schade. Aber ist es ist teilweise besser geworden gegen Ende des Jahres. Sehr, sehr viel von 1 Liga rennen. Äh, auch wenn ich da inzwischen komplett raus bin, weil ähm, ich also ich bin, ich, bin, ich bin jetzt in weniger liegen aktiv, einfach weil mir das neue Spiel nicht so gut gefällt und ich dementsprechend auch weniger Bock und Motivation habe, Zeit in das Spiel zu investieren. Ähm, aber auch ich habe jetzt auch we weniger mit den Leuten zu tun aus dieser Community, weil... Nee, ist nicht so. passt hat mir irgendwie nicht gepasst. Ähm... Ja, dann kam dieses Jahr Super Mario Galaxy als Let's Play, was noch nicht komplett zu Ende veröffentlicht worden ist, aber schon komplett aufgenommen worden ist. Ähm, was mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat bisher. Ähm, sehr, sehr cool. Ähm, Aufrufe, naja, die sind teilweise hart geschwankt. Keine Ahnung. Ich verstehe es manchmal nicht, warum die auf, wie die Aufrufe, warum die so sind, wie sie sind. Ist aber egal. Ähm und dann habe ich eigentlich nur noch äh, Livestreams und natürlich die ba die Projekte mit Daniel, also Tedendo. Und da haben wir ja die Super Metroid Coop gemacht, beziehungsweise die läuft noch, aber die haben wir schon zu Ende gespielt. Ähm sehr sehr spaßig. Ich, ich hätte nicht gedacht, dass das so lustig wird. Ich hatte das ja als Idee vorgeschlagen, dir äh, vor einigen Monaten, vielleicht sogar schon letztes Jahr, ich weiß es ja ehrlich gesagt nicht, und es ist mega... Nee, es muss, es muss eigentlich... Nee, es muss eigentlich mitten dieses Jahr gewesen sein, wegen, weil erst dann die äh, Super Nintendo-Spiele kamen. Für die Switch. Ja. Und... Das fand ich eigentlich ganz lustig, also das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und da kann ich auch jetzt schon sagen, wir haben da auch schon vor einigen Monaten angefangen ein weiteres Projekt aufzunehmen, also ich und Daniel, oder ich und Hedendo, für diejenigen, die den na, nicht wissen, wer mit Daniel gemeint ist, ähm, ja, da bin ich auch gespannt. Ich hoffe, wir können nächstes Jahr noch ein paar weitere Projekte machen. Und da haben wir ja auch schon ein paar Ideen. Ähm, ich bin mal gespannt. Also ich habe sehr, sehr viel Spaß dabei. Und ähm, es sind wohl... Die, diese Videos machen halt mehr Spaß als ganz normale Let's Plays. Ist halt so. Muss man ehrlich sein. Die, die sind halt spaßiger als ganz normale Singleplayer-Let's Plays. Und ja, mal gucken, was wir da nächstes Jahr machen können. Ich bin gespannt. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß auf jeden Fall damit. Ähm, und dann zu den Livestreams. Da habe ich ja... ...verdammt viel gestreamt, würde ich sagen. Also, es hätte mehr sein können. Vor allem regelmäßiger. Bin ich ehrlich. Ähm, ich hätte gerne ein bisschen regelmäßiger gestreamt. Aber ich gehe mal ganz kurz durch die ganzen Streams. Durch... Ich habe Pikmin 2 weitergespielt und zwar auch komplett zu Ende gespielt. Äh, ich glaube, Oriented Blind Forest war das noch in diesem Jahr. Ich weiß es nicht. Ähm, es gab relativ viel Mario Odyssey. Das hat auch Laune gemacht. Und es gab. War das Race mit da, ge, gegen Daniel in Donkey Kong Country Tropical Freeze dieses Jahr? Ja, tatsächlich. Das war. Das war im April, aber ich erinnere mich, dass es extrem heiß war. Hm. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das war auch sehr, sehr lustig. Und, ähm, ja. Ähm, ich habe viel gestreamt. Ich habe gesehen, ich habe irgendwie vor ein paar Tagen eine Mail bekommen. 120 Stunden habe ich dieses Jahr gestreamt. Ähm, es müssten jetzt vermutlich durch die letzten Tage, wo ich sehr viel gestreamt habe, noch... Also jetzt noch die letzten ein, zwei Wochen... Äh, am Jahresende habe ich ja noch sehr viel gestreamt. Ähm, ja, das ist halt... Hat halt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hätte halt lieber... Ähm, ich hätte gerne ein bisschen mehr regelmäßig gestreamt. Vielleicht auch... Ich habe es letztes Jahr schon gesagt, aber als Ziel, dass ich dann versuche in anderthalb Stunden... Äh, so vielleicht... Nochmal von vorne. Dass ich als Ziel habe, vielleicht... Jede Woche oder jede Woche ein oder zwei Streams zu machen und dass es vielleicht auch einfach ähm, simplere Streams sein sollen, was ich jetzt zum Beispiel mit Metroid habe. Das ist halt ein Spiel, was ich immer schnell anschmeißen kann, weil ich das Spiel ja jetzt auch Speed speedrunne, was mir auch sehr, sehr viel Spaß macht. Ähm, einfach, dass ich mir ein bisschen mehr streame, weil ich bin ehrlich, die Streams machen richtig richtig viel spaß ich bin ehrlich die machen richtig viel spaß ich habe auch inzwischen ein, einige leute die auch immer regelmäßig in die streams vorbeischauen was ich sehr sehr cool finde ich danke euch auf jeden fall dafür das macht sehr sehr viel spaß und ähm, ja ich freue mich immer dass ihr vorbeischaut und ähm, die machen die süß machen halt mit den videos also mit den projekten die ich mit anderen aufnehme, so wie mit daniel ähm, die machen halt richtig viel spaß da, da muss man ehrlich sein die machen einfach richtig viel spaß äh, ich glaube johnny johnny war ja auch viel bei pikmin 2 dieses jahr dabei das hat auch extrem viel spaß gemacht ähm, das war super cool das, das muss man sagen das war einfach mega cool und ähm, ich hoffe das können wir weiterführen dass wir einfach mehr äh, streams haben und dass ich auch mehr projekte mit anderen mache ähm, das problem ist halt immer ich habe es gemerkt, es ist immer schwer, Termine zu finden. Vor allem Daniel und ich haben das gemerkt. Es ist teilweise schwer, Termine zu finden. Und manchmal hat man auch nur Zeit. Äh, nur sehr wenig Zeit. Das heißt, man kann meistens nur ein kurzes Video aufnehmen. Also bei Super Metroid ist es ja immer in Videoform gewesen. Ähm, ist immer ein bisschen schwer. Aber ähm, ich, ich fand es eigentlich sehr, sehr cool. Und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm... Ich denke das werden wir auch nächstes jahr weiterführen aber das ist halt so die frage weil nächstes jahr werde ich auch weniger zeit haben denke ich mal oder naja, vielleicht weniger zeit ich ich, ich kann es nicht genau sagen ähm, aber dazu später warum ich vielleicht mehr oder weniger zeit habe tendenziell eher weniger zeit ähm, ja und zwar ähm, Fange ich das mit meinem persönlichen Jahr an? Oder, na, na ich, soll, ich sollte lieber nicht mit dem persönlichen Jahr anfangen. Ich will auf jeden Fall erstmal allen Leuten danken, mit denen ich was dieses Jahr gemacht habe. Das war hauptsächlich Daniel. Ähm, mit Punchy habe ich, also mit Tim habe ich ein bisschen was gemacht. War relativ wenig... Ich finde es ehrlich gesagt zu wenig, aber um, mal gucken, vielleicht nächstes Jahr müssen wir mal schauen. Ähm, mit Lucky habe ich auch relativ wenig gemacht. Ich weiß nicht wieso, es hat sich irgendwie im Laufe des Jahres so ein bisschen verlaufen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wieso. <lacht> ich weiß es einfach nicht, wir haben einfach weniger miteinander gemacht. Mal gucken, vielleicht ändern wir das nächstes Jahr. Wollen wir mal schauen wir werden es sehen ähm, ja äh, ich habe jetzt am ende des jahres wieder mehr mit schonwehr und Terminus und so gemacht ähm, was ich sehr sehr schön fand äh, wir haben ja jetzt die valley gemacht und wir haben auch vor jetzt ein bisschen äh, ich denke ich denke hauptsächlich privat aber halt äh, tabletop simulator zu spielen also zumindest ist es geplant und darauf hätte ich echt bock und ich freue mich auf jeden fall darauf wenn wir es tun ähm, ja, mal schauen, inwiefern wir das tun werden. Ähm, ich habe hab mich auf jeden Fall sehr gefreut, weil wir jetzt relativ wenig miteinander zu, zu tun gehabt haben. Ich habe halt immer meine Streams vorbeigeschaut und so weiter und ihr bei mir. Ähm, ich glaube, das letzte Mal hatten wir halt... Das letzte Mal hatten wir halt was bei der letzten Stadio Valley Coop äh, miteinander zu tun gehabt und die war die war von die war im mai 2018 also gut ein jahr anderthalb jahre wenig miteinander zu tun gehabt obwohl eigentlich immer miteinander geschrieben worden ist aber keine ahnung freut mich auf jeden fall weil euch Oh, sorry mein handy ähm, das freut mich weil ich kenne euch jetzt schon so lange auf youtube mit am längsten würde ich sagen Boah, ich mach mein handy mal kurz leise ähm, schon sehr sehr lange kenne ich euch ja schon seit drei vier Jahren ich kann es nicht sagen Puh, ich weiß es ich weiß es ehrlich gesagt nicht also ich glaube so dreieinhalb Jahre vier Jahre irgendwas um den Dreh herum kenne ich euch ja und mal gucken was wir da machen können nächstes Jahr ähm, aber freue mich dass wir auf jeden Fall jetzt ein bisschen gegen Ende des Jahres mehr miteinander gemacht haben ja und ähm, ich komme jetzt mal zu meinem privaten Jahr, wo ich teilweise ich werde teilweise über Sachen reden und teilweise über Sachen reden aber nicht genau sagen worum es geht ähm, weil diese Videos natürlich auch teilweise ich schaue mir die sehr gerne an und schaue was sich seit dem letzten Jahr getan hat einfach um so einen Vergleich zu haben um so einen abschluss des jahres zu haben um zu wissen was ist in dem jahr passiert und was hat sich dann in dem neuen jahr danach verändert also ich werde, ihr werdet es gleich merken ich werde das gleich anmerken ähm, und zwar ich habe ja am anfang gesagt das jahr war ehrlich gesagt es hätte besser sein können es war ehrlich gesagt eins der beschissensten jahre meines lebens ähm, ja ich, ich bin jetzt ich bin jetzt 18 jahre ähm, natürlich nicht so viele Jahre, die ich bisher lebe, könnte man jetzt sagen. Aber, ähm, es war dennoch eines der beschissensten Jahre bisher. Ja, ähm, der Anfang des Jahres war eigentlich ganz cool. Also, ich, ich, ich, kann, ich kann mich nicht an wirklich was Schlechtes erinnern. Ähm, aber gegen, war es März oder April, um den Dreh herum, ähm, ging mein Jahr eigentlich es wurde es zum Schlimmsten, was ich einer der Schlimmsten, was ich je hatte. Ähm, ob es das Schlimmste war, da fällt mir noch ein Jahr ein, was auch sehr, sehr schlimm war. Ähm, aber es war auf, eine, auf jeden Fall eines der Schlimmsten, wenn nicht das Schlimmste. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal, ob es jetzt das Schlimmste ist oder nicht. Ähm, ich muss ja jetzt nicht meine Jahre äh, ranken, wie schlimm die sind. Ähm, allem in allem war es halt ein, ein Scheißjahr, da, da muss ich ehrlich sein, ähm, also privat und es ähm, ist halt ziemlich schade, weil es hat auch mein komplettes restliches Jahr sehr beeinflusst, ähm, also von dem, was im März, April und so weiter passiert ist, ähm, das hat mein, hat mein, hat mir sehr, hat, wie soll ich das sagen? Es hat mich halt sehr traurig gestimmt oder ähm, gefrustet. Auf jeden Fall war ich, war ich sehr, sehr viel und sehr, sehr lange äh, sehr schlecht drauf. Das bin ich teilweise immer noch. Und ich bin mir auch sicher, dass es vielleicht nur in 2020 so weitergehen wird, leider. Ähm, ja, man kann nur hoffen, dass es besser wird. Ich werde auch nicht sagen, was, warum es mir scheiße ging. Ich, ich, Wenn ich das Video nächstes Jahr schauen werde, dann weiß ich ganz genau, warum ich das jetzt hier gerade gesagt habe. Ähm, ja, und zwar war ich dann die nächsten Monate sehr, sehr, sehr ähm, schlecht drauf und habe eigentlich fast gar nichts für meinen Kanal gemacht. Ich habe eigentlich fast gar nichts gemacht, irgendwie... Ich habe wenig mit den Leuten gemacht, ähm, dann habe ich auch eigentlich keinen Bock gehabt zu spielen, ich hatte, ich hatte eigentlich auf gar nichts richtig Bock. Ja, das kann man so zusammenfassen und es hat eine ganze, ganze Weile gedauert, bis ich mich irgendwann dazu aufgerafft habe, um, und einfach, ähm, mehr mit anderen Leuten zu machen und auch mehr zu streamen was mir dann, was ich dann auch sehr gerne gemacht habe, damit es, äh, damit ich einfach was tue. Ja, das war, denke ich, äh, wichtig, weil sonst, ich wüsste nicht, wie mein Jahr sonst noch geendet hätte, weil zumindest die letzten Monate waren wieder ein bisschen besser, darüber bin ich relativ froh. Und, ähm, da muss ich auch, wie gesagt, den Leuten danken, mit denen ich was gemacht habe, mit Daniel habe ich, Daniel habe ich ja die Projekte aufgenommen, das hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben auch sehr viel so miteinander geredet. Ähm Und ich hätte nichts dagegen, wenn wir nächstes Jahr noch mehr miteinander machen, weil ich, ich habe halt Spaß dran. Und ich behaupte mal, du hast auch daran Spaß. Ähm, habe ich so das Gefühl. Ich, ich, denke, ich denke es mal, dass du daran auch Spaß hast, wenn wir mal miteinander reden. Ist halt nur immer ein bisschen schwierig wegen der Zeit, weil wir verschiedene, weil wir beide zu sehr unterschiedlichen Zeiten Zeit haben. Du verstehst, was ich meine. Ähm, ja, ich habe halt ein bisschen mehr gestreamt, was sehr, sehr schön war und dann ging, wurden die letzten Monate ein bisschen besser. Ich habe ja jetzt auch schon eben gesagt, mit äh, schon und Terminas habe ich jetzt mehr gemacht ähm, und auch mehr geschrieben und alles und ja das freut mich. Ich hoffe, wir können das nächstes Jahr, wie gesagt, ein bisschen mehr machen und ähm, ja. Ähm, was ich jetzt zum nächsten Jahr sagen kann, ist, ich hoffe, dass es dass es mir dann besser gehen wird nächstes Jahr, dass das nächste Jahr generell ein schönes Jahr wird, ein besseres Jahr wird als dieses hier, ähm, weil ich habe letzt ich habe mein Video vom letzten Jahr geschaut und es gab fast ni nichts Negatives und ich wünschte wirklich, ich könnte das nächstes Jahr auch sagen, weil ähm, es wäre es wär echt wundervoll. Es wäre echt wundervoll, wenn das nächste Jahr einfach besser wird, als das hier. Ist jetzt nicht so schwer. Das ist halt leider wahr. Ähm, ja, nächstes Jahr wird ein sehr interessantes Jahr ein sehr veränderndes Jahr, würde ich sagen, ähm, weil ich sehr wahrscheinlich mein Abitur machen werde, beziehungsweise mein, mein Abitur ablegen werde und ich denke mal auch mein Abitur, Abiturzeugnis bekommen werde und ähm, dementsprechend schauen wir mal, was möglich ist. Ähm, das heißt auch, es wird für mich dann in die Berufswelt gehen, entweder werde ich eine Ausbildung machen oder vielleicht dann doch noch erst äh, ins Studium mich begeben, ich weiß es noch nicht, wir werden es sehen und ähm, das ist ein sehr, sehr veränderndes Jahr, was jetzt vor mir steht, ähm, wo man auch ein bisschen Sorgen hat, Bedenken hat, ähm, auch ein bisschen Angst, aber auch nur, weil es halt, äh, weil man weil es halt was komplett neu, ein komplett neuer Lebensabschnitt ist, den man sich dann stellen muss. Ich bin mal gespannt, wie das wird, wie das, wie wie, wie dieses neue, diese, wie dieser neue Lebensabschnitt wird. Und ähm, das ist halt auch ein Grund, warum ich vielleicht nächstes Jahr weniger oder mehr Zeit haben werde ähm, als jetzt dieses Jahr. Ich weiß es nicht, wie viel Zeit das beanspruchen wird. Ich würde prinzipiell oder prinzipiell sagen, ich habe dann weniger Zeit. Aber, ähm, ja, das, das werde ich dann sehen. Ähm, also ein sehr interessantes Jahr steht vor mir. Und dementsprechend, wenn ich auch weniger Zeit habe, werde ich vermutlich auch mehr Fokus auf Stream legen, weil, ähm, ich spiele fast also wenn ich spiele, dann dann mache ich es für meinen YouTube-Kanal. Also ich, ich spiele sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gerne. Auch wenn ich oft einfach mal keinen Bock auf Videospiele habe. Das ist halt wirklich oft so. Ähm, aber ich habe die letzten Jahre hauptsächlich nur gespielt, wenn ich es für meinen YouTube-Kanal gemacht habe. Also vor allem ähm, für, für Let's Plays, aber vor allem auch für Streams. Und... Da ich bei Streams äh, prinzipiell mit weniger Aufwand mehr Spielzeit habe, sozusagen und es mir auch mehr Spaß macht, weil ich mit dem Chat äh, reden kann, habe ich auch vor, mehr zu streamen als Videos zu machen. Ich weiß nicht, ob ich Videos machen werde. Ich denke mal, es wird sich dann vor allem auf wenige Let's Plays beschränken und halt auf so, so, so lustige Koop-Projekte ähm, mit anderen. Halt wie mit daniel jetzt mit super metroid oder wobei study valley ist ja auch im stream aber ihr wisst was ich meine halt ähm, lieber projekte mit anderen machen oder einfach streams machen oder einfach beides kombiniert also im stream mit anderen leuten reden und mit dem chat unterhalten ähm, mal gucken ich, ich denke das wird sich so hin entwickeln ich habe auch viel viel spaß am streamen ich habe ich habe jetzt ähm, Am Ende des Jahres war es der 28. Dezember 2019 Ich glaube es war der 28. Ja es war der 28. Da habe ich auch spontan einfach mal einen elf stunden fast elf stunden stream gemacht ich hatte einfach bock auch wenn ich danach sehr sehr k.o. war Weil es ungewohnt war aber ich hatte sehr sehr viel spaß dabei und ähm, ja mehr streams in zukunft das ist halt das was ich ähm, vermutlich machen werde mal gucken was da drin ist und ähm, ja auf jeden fall jetzt noch mal zum abschluss also das war es jetzt mit meinem kanal und persönliches und so auf jeden fall sehr sehr vielen dank an all die leute mit denen ich was dieses jahr zu tun gehabt habe ich denke an johnny johnny an daniel ähm, an schon wer terminas mit denen habe ich so am meisten zu tun gehabt ähm Dass es das einfach nächstes jahr mehr noch mehr wird das, das würde mich sehr sehr freuen ähm weil es wirklich mir sehr viel spaß macht und eine schöne zeit ist ähm ja und ich werde es so machen wie jedes jahr und zwar, seitdem ich diese Videos mache, ich weiß gar nicht, habe ich das 2017 gesagt oder 2016 in meinem Jahresrückblick? Ich weiß nicht. Aber seitdem mache ich jedes Jahr oder mache ich mir die Aufgabe, ich setze mich am Ende des Jahres hin oder auch an Neujahr und sage, ey, wollen wir was miteinander machen? Und genau das werde ich dieses Jahr, äh, dies, dieses Jahr oder. Jetzt am ersten Januar auch wieder machen und einfach mehr mit den Leuten versuchen zu machen und ich hoffe das wird was weil es wäre wirklich sehr sehr toll und ähm, ja und natürlich jetzt auch noch danke an all die schönen tollen Zuschauer die ich hier habe Alex oder auch Regin oder ähm, Adina Danke, dass ihr immer in meinen Streams vorbeischaut und ihr, ihr, müsst, ihr müsst euch nicht schlecht fühlen, wenn ihr meinen Stream verpasst oder einfach mal nicht vorbeischauen konntet. Jeder von euch hat Pflichten und Aufgaben und auch andere Sachen zu tun, aber ich freue mich immer, wenn ihr vorbeischaut und ich hoffe auch, ihr habt Spaß an meinen Streams, ähm, weil es immer doch sehr, sehr lustig ist. Und ja, hoffen wir, dass es nächstes Jahr genauso ist, weil das würde mich freuen und ich hoffe euch auch. So, das wäre aber dann auch mein Jahresrückblick. Ähm, sehr, sehr interessant. Ich, ich, es, ist, es ist ein sehr, sehr komisches Gefühl, jetzt auf das nächste Jahr zu schauen, aber mal gucken. Weil halt so viel sich verändern wird und ich hoffe, dass sich auch viel zum Guten dreht. Oder zum Guten wendet. So sagt man es, glaube ich, oder? Zum Guten wenden. Ähm, ja vielen vielen Dank ich wünsche euch auf jeden Fall allen die bis hierhin gehört haben und allen Leuten ähm, ein wunderschönes Jahr 2020 viel viel Gesundheit dass ihr kein, kein Problem habt mit Krankheiten dass ihr einfach ein schönes Jahr 2020 habt und ja danke schön, dass ihr dabei wart bis nächstes Jahr euer Rocky